Ich Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Heute zeige ich euch mal, was ihr mit solchen komplett überreifen Bananen leckeres machen könnt. Damit könnt ihr verschiedenste Dinge machen, ob es Kuchen ist, ob es Pancake ist oder die auch einfach natürlich nur in den Smoothie geben oder wer sie mag, gerne essen. Ich gebe zu, ich mag die nicht mehr so von der Textur her, das ist mir dann doch ein bisschen zu matschig. Aber ihr könnt damit auch ein ganz schnelles und leckeres Eis machen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ein paar Stunden später ist dann das Eis auch fertig. Ihr habt gesehen, so sehen die Happen dann aus. Wenn ihr mögt, könnt ihr die natürlich noch mit Stäbchen vorher reinpieksen und könnt ihr auch genauso gut als gefrorenes Eis am Stiel machen. Oder wenn ihr mögt, könnt ihr auch sehr, sehr gut mit Esspapier drumherum arbeiten. Oder wenn ihr so Silikonformen oder sowas habt, gehen auch solche Figürchen. Das ist jetzt wie so eine Art Blüte und macht mir gerade ziemlich klebrige Finger. So, wenn ihr das Ganze nachmachen möchtet, dann schaut direkt hier unten drunter nach. Da habt ihr die Zutaten, die ihr braucht, und den sehr einfachen Zubereitungsschritt. Und wenn ihr Rückfragen oder an mich habt oder irgendwelche Infos braucht oder etc., schreibt mir gerne eine E-Mail an markusveganik.de. Dann war es das für heute. Bei mir gibt es jetzt bananen kakao und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!